Hallöchen und herzlich Willkommen zu Gothic 2. Zwei, zwei, zwei, Ähm, willkommen Leute, was geht? Oder soll ich besser sagen, guten Morgen? Denn für mich ist es Morgen. Denn wie, wie immer, erst vor kurzem aufgestanden, denn vollkommen verschlafen und wach. So lässt es sich doch am besten aufnehmen mit Gothic. Ähm, wir haben Diego's, äh, Diegos Beutel in der letzten Folge wiedergeholt. Jetzt äh, quatsch wir mit ihm. Das hat er doch vorher gewusst. Ich habe dein Gold gefunden. Gut. Das ist doch alles Zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich War auf was ein ich ein eigen auf. Beutel! Ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern oh, im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Alles klar. Okay, ich der scheint nicht, mit Gerbrand unter einer Decke zu sein, weil <lacht> Gerbrand nicht derjenige, der geschworen hat, nie wieder was Illegales zu machen. So viel dazu, so viel zu den äh, guten Vorsätzen. Hey du. Nee, das war da glaube ich gar nicht. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Äh, wer? Äh, welcher Diego? <lacht> Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. <lacht> ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Oh, Alter, was hat denn der mit ihm gemacht? Alter, der Typ ist hier komplett verstört, ey. Aber dafür, dass er verstört ist, geht er ganz gechillt hier und entspannt äh, weg. Du weißt aber schon, wenn du jetzt nach da vorne gehst, da ist Diego, der kommt gerade. Warte, das will ich mal beobachten. Passiert da was? So eine kleine Katzin? <lacht> nö, einfach nö. Warte mal. Vielleicht hat er auch vergessen, wie Diego aussieht. Wer weiß? Ist bestimmt schon ein paar Jahre her. Warte so. mal. Ich habe den Brief abgegeben. Erstmal fette Erfahrung passiert ja, hier. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. <lacht> kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden. Inklusive der gesamten Einrichtung. Okay. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibts dann guten Wein <lacht> und einen exzellenten Schinken. Du lässt Gön dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Gönn dir. Du hast es dir verdient nach den ganzen Eskapaden im Miental. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. <lacht> Touche. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Male im Speck gelebt, während ich Fleischwanzenragout fressen musste. Ich habe keine das war Ahnung, lecker. wo er jetzt hin ist. Das war sehr Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Alles klar. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Nice. 500 Gold. Ich bin, ähm, bin sehr stolz auf dich, Diego. Wie laufen die Geschäfte. Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. <lacht> hätte es mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Na gut, ähm, so viel dazu. Das ist ja witzig gewesen, ey. Jetzt ist die EU ein Adliger. In Anführungszeichen, adlig. Ja, Gerbrand. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt nicht mal so viel Eier schaukeln sollen. Ähm, die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen der Hafenstadt und den Bauernhöfen. Bei ihnen könnten Hinweise zu finden sein, die den Waffenhändlern entlarven. Ich denke, ich mach mal die Quest. Ja, ich denke, ich mach mal die Quest. Nicht, du hast das nicht gewusst. Dann gehen wir mal auf Banditenjagd hier. Die Probleme Aber ich meine, ich habe die Banditen doch schon alle gekillt. Das, hab ich noch gar nicht gewusst. das waren doch die, die bei die über Achilles Hof dort äh, waren auf dieser dieser Überführung. Oder an dem nicht? Das, Tier auf das, Land zurückkehren würde. das ist voll perplex. Ist doch Ach, scheiße. Jetzt muss ich aber auch noch ein bisschen äh, die, die Jünger, die Suchenden äh, umschiffen. Die mir wir sonst auf, voll auf den Sack gehen. Äh, und Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal kurz die Händler abklappern, denn mir fehlt immer noch Tengwons Ring. Den habe ich ja an irgendeinen Penner hier verkauft, weil ich so ein Vollidiot bin. Ah, Erzmühlenanzalkorin ist. Kann man sogar kaufen. Wem war das? Ja, halt's Maul. Bei wir im das? bei wem, wem habe ich denn meinen Ring verkauft. Er soll lieber den Mund halten. Er sollte lieber den Mund halten. Nee, hier halten. auch nicht. Oh, es ist doch scheiße. Er erzählt gar nichts mehr. Er erzählt alles weiter. Sucht. Hier auch nicht. Warum soll ich mich denn noch? Ich muss von Ich habe was anderes gehört. Er redet. Man irgendwann muss als halt Maul und... zeig mir deine Ware, ey. Tankruns da! Was da ist Tengrens Ring. 200. Oh, leck mich bin doch, ich ey. Nicht mit Augen ah, ich bin so ein Idiot, aber die 200 bezahle ich gerne. Habe ich verdient. verdient. Habe ich zu 100% verdient. Hätte man erstmal lesen sollen, bevor ich verkaufe. Egal. Das war's doch inzwischen und jetzt gehen wir zu einem Maniten Turmschlüssel habe ich ja, ja übrigens. Kann, kann ich die Eis, eigentlich Alter. hier nicht Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Na gut. Jetzt müssen wir die Banditen äh, umschiffen. Äh, die Banditen. Die suchenden. The searching ones. Hinten ist ja einer. Ähm, dann mache ich das so, ich gehe von, von der Taverne aus zu der Überbrückung. habe ich keine Rune, um mich zur Taverne zu teleportieren? Oder? Habe ich vielleicht eine? Äh, Burg, Kloster, Kugelblitz. Warum habe ich der Kugelblitz nicht ausgerüstet? Hä? Äh. Warum habe ich denn nichts auf zwei ausgerüstet? Kugelblitz... Was mache ich alles weg hier? Hügel oh. Hügelblitze. Wir müssen vorsichtig sein, das sind sogar zwei, Alter, das sind sogar zwei auf einmal. Nope. Nope the fuck out of here. Also, wenn wir jetzt hier hochgehen, sollten da eigentlich äh, die Manditen sein, die ich schon alle gekillt habe. Weil ich so fleißig bin. Also verstehe ich beim besten Willen nicht, äh, welche Beweise ich hier noch finden könnte, die ich nicht gefunden habe. Ich habe doch alles gelootet. Ah, vielleicht an dieser verschlossenen Truhe, weil ich damals ja noch kein Schlösser knacken hatte. Ja, das könnte sogar sein. Versuchen wir unser Glück. Okay. Weil und Gold. Okay. Wir hatten ziemlich viel Pech wie vielleicht noch eine Truhe. Wegen der Banditen. Da steht jetzt aber nicht irgendwie ein anderer Buchstabe drauf, oder? Äh, nee, F immer noch. Hä? Äh? Welche Banditen meint ihr denn? Sind vielleicht hier unten noch welche? Merkwürdig. Oder vielleicht, wenn ich jetzt hier weitergehe. Vielleicht ist da hinten ja noch ein Lager, das ich nicht gesehen habe. Oh, hier geht's auf jeden Fall weiter. Standbild! Standbild! Okay. Hm. Interessante Schlucht hier. Ich war hier noch nicht. Denke ich. Okay, ich komme wieder beim äh, Friedhof raus. Na super, hat sich hier gelohnt. Hmm. Huch. Lol, was macht denn Blutfliegen da? Oh. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich habe ich die Beweise, der Vollidiot, der ich bin, äh, auch schon wieder verkauft. Gefälschte Minenanteile, anderen schutzlos. Benga. Mal kurz zu Benga. Mal gucken, ob ich da helfen kann. So, Teleport zum Pass. Und natürlich muss es wieder pissen. Oh, da hinten ist ein Suchender. Ähm. Oh, bei dem Wetter kann man ja nichts sehen, ey. ist ein Bengas Hof? Ja, ich sehe was. Echt null, ey. So, jetzt müssen wir aber Wolf suchen. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären hm? das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen. Eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt du nur sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Alles klar. Ohne Mal hat. Ja, ja, ja, ja. Ha. Die Manditen, die, die hier vorbeikamen. Wo sind denn die langen, Ist die Frage. Egal. Gehen wir mal auf Banditenjagd. Ich werde die schon finden irgendwo. Da ist noch ein Suchender. Da ist noch ein Suchender, hier sind überall Übersuchende, Geht mir weg mit euren Suchenden. Hier Im Regen muss ich ja eigentlich nur noch einem Feuer oder so ausschalten, weil die Manditen, die werden ja 100 pro ähm, Lagerfeuer produzieren. Und dann werde ich sie daran ausfindig machen. <lacht> Ja, der der Snapper der eine? Ich erinnere mich. Was ist denn da? Okay, In der Alpha Wall. Da ist da ein Snapper? Zwei sogar, glaube ich. Äh, Komm ich fick die. Schnell, schnell, schnell, schnell! Ich habe nicht so viel Zeit. Ich Kost auf Dieters. Let's go! Auf die Drachensnapper. Ah, fuck, einer greift mich an. Scheiße, scheiße. bisschen Kreis rennen. Bitte. Ah, ah, ah. Alter, wann haben die denn den Down? Leute, ich habe hier ein kleines Problem. Das hat Clown und Zähne. So, jetzt, jetzt, jetzt. Erst auf den nächsten. Ja, ja man, nice. Genau so. Scheiße, sie sterben gerade alle. Okay. Scheiße! Ich hat mich angegriffen. Fuck. Ah. Es ist so scheiße mit der äh, Duration von den Dieters. Die ist viel zu kurz. Brauche ich überhaupt noch viel? Ja, eigentlich schon. Ah, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß auf die Snapper. Warte mal, jetzt muss ich ja wieder zu Akil's Oder? Nee. Von da komme ich ja. Habe ich jetzt schon mit dem gequatscht? Ich weiß es gar nicht. Akil? Nee, Benga. Nein, nicht Benga. So, okay. Benga, du lausiger Bengel. Okay, da ist auf jeden Fall nichts. Da kann ich mir dann den Weg äh, hinsparen. Deshalb gehe ich jetzt nach links. Und schau mal, was es dort so gibt. So, warte, da ist ein Suchender. Ah. Ich geh mal um den rum, da sind die, oh, da sind die Drachen-Snapper. Ah, fuck, der ist da immer noch. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ja, er hat mich nicht gesehen, ich konnte mich daran vorbeischleichen. So, jetzt komme ich ja die Treppe hier runter und hier waren ja schon die Banditen, die habe ich doch schon alle gekillt. Ich bin gerade ein äh, bisschen perplex. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hm. war glaube ich auch schon hier an den Truhen, oder? Ja, ich war hier auch an den Truhen. Ich habe da auch alles gelootet. Äh, welche Banditen könnte es denn sein? Ja, naja, egal. Ähm, ladies and Gentlemen, die Folge ist vorbei. Ähm, etwas frühzeitig. Tut mir leid, ich muss auf die Toilette. Und ähm, wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Dann suchen wir weiter die Banditen und Wolf. Der muss ja hier irgendwo rumgammeln, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao.